Guten Tag, geehrte Zuschauer. Heute gibt es ein Video über das Christentum, genauer gesagt über die Sklavenreligion Christentum. Wenn Sie sich das Video bis zum Ende anschauen, dann werden Sie richtige Experten über das Christentum. Sie brauchen kein jahrelanges Bibelstudium zu absolvieren, keine unruhigen Tage in Gedanken zu verbringen über die weisen Bibelverse. Nein, das brauchen Sie alles nicht. Sie werden innerhalb von wenigen Minuten zu Bibelexperten. Was, Sie glauben mir nicht? Nun, das macht nichts. Das werden wir gleich ändern. Legen wir los. Viele von Ihnen, die sich mit Chemie beschäftigen, wissen, dass es in der Chemie den Begriff Trägerstoff gibt. Wenn man beispielsweise in der Medizin ein Medikament in ein bestimmtes Organ befördern möchte, aber dieses Medikament alleine in dieses Organ nicht gelangen kann, dann wird es an einen Trägerstoff gekoppelt. Dieser Trägerstoff hat also lediglich die Aufgabe, dieses Medikament erfolgreich an den Bestimmungsort zu transportieren. Mit Information verhält es sich ähnlich. Wenn eine bestimmte Idee einer Gruppe von Menschen in das Bewusstsein eingepflanzt werden soll, und zwar auf so eine Weise, dass diese Menschen es nicht merken, dann muss diese Idee in eine schöne Verpackung eingewickelt werden. In diesem Fall in eine Informationsverpackung. Diese Informationsverpackung hat den Zweck, dass diese einzuschleusende Idee möglichst unerkannt in das Bewusstsein der Menschen gelangt, dieses Bewusstsein programmiert und eine Veränderung der Verhaltensweise und der Weltanschauung dieser Menschen herbeiführt. Was hat das alles mit dem Christentum zu tun? Nun, ganz einfach. Die Bibel, genauer gesagt, beschäftigen wir uns heute mit dem Neuen Testament. Die Bibel ist nichts anderes als eine schöne Verpackung für die faulen Ideen des Christentums. All diese Geschichten über den guten Jesus, darüber, wie lieb er doch alle Menschen hatte und über seinen heroischen Errettungsakt, ist nichts anderes als eine schöne Verpackung für die faulen Ideen, die über das Neue Testament in das Bewusstsein der Menschen eingeschleust werden. 99% der Christen lesen dieses jüdische Propagandaschmierblatt namens Bibel überhaupt nicht. Christen können 30 Jahre lang durch irgendwelche Kirchen herumschlendern und sich projüdische Propaganda der Priester anhören. Aber über die wahren Lehren von Jesus Christus haben sie keine Ahnung. Es mag zwar komisch klingen, aber ein Christ ist oft nicht in der Lage, Ihnen auch nur ein einziges Gebot von Jesus Christus zu nennen. Das können Sie gern überprüfen. Wenn Sie einen Christen fragen, ob er Ihnen ein Gebot von Jesus Christus nennen kann, dann wird er irgendwas von den zehn Geboten reden die er aber auch nicht auswendig kennt. Und was noch schlimmer ist, das sind nicht mal die Gebote von Jesus, das sind die Gebote von Moses aus einer ganz anderen Religion, aus dem Alten Testament, aus dem Judentum, die Moses wiederum von den Heiden übernommen hatte, natürlich in entstellter und verunstalteter Form. Moses, das war der Reiseveranstalter, der die 40-jährige Trekkingtour der Juden durch Sinai organisiert hatte. Jesus dagegen hatte ganz andere Gebote, genau deswegen heißt seine Lehre auch Neues Testament. Christen glauben also an das, was sie überhaupt nicht kennen. Lassen Sie uns nun klären, was hat dieser Bibel Jesus seine Jünger und den Pöbel um ihn herum so alles gelehrt. Schlagen wir also das Neue Testament auf. Matthäus Kapitel 5, Vers 39 Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deinen rechten Backen schlägt, so biete ihm auch den anderen da. Das ist das Hauptgebot von Jesus Christus, das so ganz nebenbei in das Bewusstsein der Menschen eingeschleust werden soll. Das ist das Wesen des Christentums. Das gibt es nur im Christentum und in keiner anderen Religion. Diese sechs Wörter, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, das ist das Fundament der neuen Lehre, die dieser Bibel Jesus den Menschen im Neuen Testament eintrichtert. Damit das Böse seinen Siegesmarsch auf der ganzen Welt antreten kann, ist es bereits ausreichend, dass gute Menschen sich dem Bösen nicht widersetzen und keinen Widerstand leisten. Alle natürlich veranlagten Religionen dieser Welt haben die Menschen immer dazu aufgerufen, dem Bösen Widerstand zu leisten und es zu bekämpfen. Der Bibel Jesus predigt aber das Gegenteil. Und warum macht er das? damit das Böse sich in dieser Welt entfalten kann und auf seinem Weg keinen Widerstand antrifft. Folglich ist Jesus ein Agent des Bösen. So offenbart sich das satanische Wesen des Christentums. Jesus möchte aus den Menschen nicht einfach nur Sklaven machen, sondern gefügiges, demütiges, masochistisches Schlachtvieh. So ganz nach dem Motto, finde dich demütig mit deiner Erbärmlichkeit ab, du kleiner Sklave des Juden Gottes. Wenn man dir in die Fresse geschlagen hat, dann halt noch die andere Wange hin. Gehen wir weiter. Wen sollte man laut Jesus lieben? Matthäus, Kapitel 5, Vers 44 bis 45. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen. Wen sollte man laut Jesus hassen? Lukas Kapitel 15 Vers 26 Wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Weib und Kind, Brüdern und Schwestern hasst, dazu aber auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Gehen wir weiter. Was sind die Absichten von Jesus Christus? Übrigens, das steht ganz offen in der Bibel. Matthäus Kapitel 10 Vers 34 bis 36 Ihr sollt nicht wehnen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und des Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Oder hier Lukas Evangelium Kapitel 12 Vers 51 bis 53. Meinet ihr, dass ich gekommen sei, Frieden zu spenden auf Erden? Nein, ich sage euch, sondern eher Zwietracht. Denn von nun an werden fünf in einem Hause entzweit sein, drei wieder zwei und zwei wieder drei, der Vater wieder den Sohn und der Sohn wieder den Vater, die Mutter wieder die Tochter und die Tochter wieder die Mutter, die Schwiegermutter wieder die Schwiegertochter und die Schwiegertochter wieder die Schwiegermutter. Tolle Familienwerte predigt dieser Bibel Jesus, nicht wahr? Gehen wir weiter. Propaganda von Schwachsinnigkeit, Willensschwäche, Propaganda von intellektueller und geistiger Degradation. Matthäus 5, Vers 3. Selig sind die geistlich Armen, denn ihr ist das Himmelreich. Gehen wir weiter. Jesus predigt die Vernichtung von guten Menschen und die Förderung von Drecksäcken und gesellschaftlichem Abschaum. Matthäus 20, Vers 16. Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Übrigens, der Hauptslogan der Kommunisten während der Revolution in Russland war, wer nichts war, der wird alles. Die Kommunisten haben wohl direkt von Jesus gelernt. Gehen wir weiter. Jesus wollte die Seelen von Menschen zerstören. Johannes Kapitel 12, Vers 25. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will jemand mir nachfolgen? so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer seine Seele retten will, der wird sie verlieren. Wer aber seine Seele verliert um meinetwillen, der wird sie finden. Gehen wir weiter. Christlicher Kannibalismus, genannt Abendmahl, eines der wichtigsten Rituale in der Kirche. Johannes Kapitel 6, Vers 53 bis 54. Darum sprach Jesus zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tage. Ähnlicher Schwachsinn steht auch in Markus Kapitel 14, Vers 22 bis 24. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, lobpreiste, brach und gab es ihnen und sprach. Nehmet. Das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, sagte Dank und gab ihnen denselben. Und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen Das ist mein Blut des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Gehen wir weiter. Propaganda von Armut. Übrigens gilt das ausschließlich für Nichtjuden. Juden dagegen dürfen laut Bibel reich, erfolgreich und gesund sein. Gar kein Problem. Matthäus Kapitel 19, Vers 24 Und wiederum sage ich euch, ein Kamel kann leichter durch ein Nadelöhr gehen, als ein Reicher in das Reich Gottes. Oder hier Matthäus Kapitel 6, Vers 19 Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Was hat denn dieser Jesus gegen reiche Menschen? Was ist so schlimm daran, reich und erfolgreich zu sein? Wenn man sein Reichtum auf ehrliche Weise verdient hat. Ist doch ganz klar, reiche Menschen lassen sich nicht so leicht in Abhängigkeit bringen. Gehen wir weiter. Jüdischer Rassismus und Chauvinismus. Hier ein gutes Beispiel dafür, wie Jesus sich gegenüber Nichtjuden verhalten hatte. Matthäus Kapitel 15 Vers 22 bis 28 Und sie, eine kananäische Frau, kam aus jener Gegend, schrie und sprach, Erbarme dich, meiner Herr, du Sohn Davids, meine Tochter ist arg besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, Fertige sie ab, denn sie schreit nach uns. Er aber antwortete und sprach, Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Haus Israel. Sie aber kam, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir! Er aber antwortete und sprach, »Es ist nicht fein, dass man das Brot der Kinder nehme und es den Hündlein vorwerfe.« Sie aber sprach, »Ja, Herr, aber doch essen die Hündlein von den Brotsamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen.« Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, »O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst.« Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Er hatte dieser Frau erst dann geholfen, als sie ihre Demütigung akzeptierte. Er hat sie als Hund bezeichnet. Gehen wir weiter. Das Christentum fördert die Zerstörung des nationalen Bewusstseins und der Rassenidentität der Völker, in die sich das Christentum einparasitiert. Das ist aber nur für alle nicht Nichtjuden gedacht. Juden dagegen sind verpflichtet, Nationalisten und Rassisten zu sein. Der Apostel Paulus singt dazu ein faules Liedchen in Römer Kapitel 10, Vers 12. Denn es ist kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Selbstverständlich gibt es einen Unterschied zwischen einem Juden und einem Griechen. Das genetische Erbgut ist der Beweis dafür. Als Resultat so einer Huldigung zu den Juden haben die meisten europäischen Völker ihre nationale Identität verloren und werden aktuell durch feige arabische, afrikanische und andere parasitäre ethnische Elemente zersetzt. Und zu guter Letzt noch eine weitere intellektuelle Perle von diesem Inzestgeschädigten Juden namens Jesus. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Wenn dich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zu Begierde verführt, reiß es heraus und wirf es weg. Das war Matthäus 5, Vers 27 bis 30. Wenn dich also deine Hand oder dein Fuß zum Bösen verführen will, hack sie ab und wirf sie weg. Besser du kommst als Krüppel oder als Gelähmter in den Himmel, als dass du mit allen deinen Gliedmaßen ins ewige Höllenfeuer geworfen wirst. Das war Matthäus Kapitel 18, Vers 8. Die Menschenliebe von diesem Jesus Christus kennt keine Grenzen. Reiß dir dein Auge raus, hacke dir deine Hände und Füße ab und wirf alles weg. Nur ein Frauenfeind, Homosexueller und Sadomasochist kann so etwas predigen. Bei einem normalen, heterosexuellen Mann weckt eine schöne Frau immer Sympathie und sexuelle Anziehung. Und das ist natürlich und normal. Wenn alle Männer genau wie Christus nur Männer lieben würden, wäre die gesamte Menschheit schon längst ausgestorben. Gehen wir weiter. Da sagten die Jünger zu Jesus, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Matthäus 19, Vers 10 Und was antwortet Jesus Christus? Er hätte sagen können, komm schon Jungs, ihr müsst heiraten, eine starke Familie gründen, Kinder zeugen und großziehen. Aber nein, Christus hat das nicht gesagt. Er braucht keine Familien und keine Kinder. Als Antwort darauf hat er angefangen, über die Beschneidung von Genitalien zu diskutieren. In der deutschsprachigen Bibel heißt es so, Manche werden unfähig zur Ehe geboren, andere werden von Menschen dazu unfähig gemacht und wieder andere haben sich dafür entschieden, um des Himmelreichs willen nicht zu heiraten. Wer dies begreifen kann, der handle danach. Matthäus 19, Vers 12. Klingt harmlos, nicht wahr? Nun, das hat man in der deutschsprachigen Bibel so für das Kirchvolk adaptiert. In der russischsprachigen Bibel heißt es so, er sagte zu ihnen, es gibt solche, die von Mutterleib als Eunuchen geboren wurden, es gibt solche, die von anderen zu Eunuchen gemacht worden sind, und es gibt solche, die sich selbst entmännlicht haben für das Himmelreich Gottes. Matthäus 19, Vers 12. Was kann man über diese Predigten Christi sagen? Christus ist einfach ein Monster. Anstatt dieses bestialische, menschenfeindliche Ritual der Beschneidung zu verurteilen, verurteilt er es nicht nur nicht, sondern sagt, dass es verschiedene Stufen dieser in Anführungszeichen heroischen Tat gibt. Und die höchste Stufe der Genitalienbeschneidung ist, wenn ein Mensch sich selbst die Hoden abschneidet. Warum? Wozu? Es stellt sich heraus, dass das für das Himmelreich Christi ist. Es stellt sich heraus, dass im Himmelreich Christi nur impotente, homosexuelle, und kastrierte Eunuchen mit Augen, Händen und Füßen herumlaufen. Ein schönes Himmelreich, nicht wahr? Will jemand ins christliche Paradies? Ich höre irgendwie keinen Enthusiasmus heraus. Bei keiner mehr oder weniger bekannten historischen Persönlichkeit findet man die Aussage, dass ein Kastrat Gott näher sei als ein Familienvater. Wenn Christus die Selbstkastration als die höchste spirituelle Errungenschaft betrachtet, dann ist Christus folglich der Feind des Lebens. Und wer ist der Feind des Lebens? Der Teufel. Hier ist die Antwort darauf, wer der biblische Jesus Christus in Wirklichkeit ist. Wissen Sie, geehrte Zuschauer und Zuhörer, man kann viele weitere Schwachsinnigkeiten aus dem Neuen und auch aus dem Alten Testament heranführen. Aber ich denke, das oben Gesagte ist bereits ausreichend, um die faule Idee des Christentums offenzulegen. Ob es eine andere Version der Bibel gibt oder nicht und wie sie sich von der uns heute vorliegenden Version unterscheidet, ist für uns weiße Völker eigentlich absolut egal. Dieser Jesus war in jedem Fall ein Jude. Er kam zu den Juden, um irgendwelche Angelegenheiten der Juden zu regeln. Also wozu brauchen wir weiße Menschen diesen Juden namens Jesus? Was wir heute haben, ist die aktuelle Version der Bibel, und dieses Buch ist nichts anderes als eine Anleitung dazu, wie man ein schwacher, demütiger, dummer und gehorsamer Sklave für den Gott der Juden sein kann. Aus der Sicht aller traditionellen Religionen der Welt, und dazu zählen ausschließlich heidnische Religionen, ist ein guter Mensch nur der Mensch, der frei, willenstark, mutig, klug, schön, sexuell attraktiv, reich, gut gelaunt und glücklich ist. Aus der Sicht des Christentums ist alles umgekehrt. Bei den Christen ist ein guter Mensch nur derjenige, der ständig leidet, der demütig ist, der schwach, dumm, feige und willensschwach ist. Im Christentum, laut Jesus, ist ein Kastrat Gott anscheinend näher als ein fürsorgsamer Familienvater. Der Bibel Jesus möchte im Menschen alles Lebensbejahende und Natürliche im Keim ersticken. Der russische Fürst Svetoslav hat das Christentum ziemlich treffend charakterisiert. Über das Christentum sagte er, Der christliche Glaube ist eine perverse Abscheulichkeit. Das Christentum ist eine Antireligion. Die Gnostiker haben das teuflische Wesen des christlichen Gottes namens Jahwe sofort erkannt. Der christliche Gott und folglich auch der Gott der Juden ist der Teufel persönlich. Deswegen, geehrte Zuschauer, wenn Sie die Gebote von Jesus hören, dann machen sie genau das Gegenteil von dem, was er predigt. Er ruft euch dazu auf, arm zu sein, dann werdet reich. Er ruft euch dazu auf, schwach zu sein, dann werdet stark und so weiter. Und jetzt beantworten wir mal die wichtigste Frage aus diesem Video. Wem nützt das Christentum? Das Christentum nützt ausschließlich den Juden, die mit dieser Religion den Kampfgeist aller Nichtjuden vernichten und für sich somit den Weg zum Sieg über diese Völker freiräumen. Das Christentum ist die Religion der geistigen Zersetzung. Es ist eine gefährliche Informationswaffe, welche das nationale Bewusstsein und kulturelle Identität der Völker vernichtet, die diese Religion annehmen. Das Christentum ist ein Instrument in den Händen der Judenmafia bei ihrem Streben nach der Weltherrschaft. Das Judentum war vor 2000 Jahren eine bedeutungslose, inzestgeschädigte Randerscheinung irgendwo am Arsch des römischen Imperiums. Und erst nachdem sich die abrahamitische Pest in Form des Christentums und des Islams über die ganze Welt verteilt hat, haben die Juden ihren Siegeszug angetreten. Dieser Bibel Jesus hat nicht euch gerettet, sondern die Juden vom völligen Verfall in die Bedeutungslosigkeit. Die japanischen Samurai waren die einzigen, die sich am längsten gegen diese abrahamitische Pest widersetzt hatten. Sie wussten bis in das letzte Jahrhundert hinein Bescheid, wie man die Vertreter aller drei abrahamitischen Religionen zu behandeln hat, wenn sie ihr religiöses Gift versucht haben in Japan zu verbreiten. Die Samurai haben sie einfach einen Kopf kürzer gemacht. Jetzt werden natürlich einige Menschen sagen, ja, aber die Bibel darf man nicht so verstehen, wie sie geschrieben ist. Man muss sie deuten können. Das mit der Deutung der in Anführungszeichen heiligen Bücher ist der billigste Trick, um die Menschen zu täuschen. Übersetzt in den allgemeinen Sprachgebrauch nennt sich das eigentlich die Menschen volllabern. Sobald Priester von einem Kirchgänger mit einem unlösbaren Logikproblem in der Bibel konfrontiert werden, argumentieren sie, dass es nicht so verstanden werden sollte, wie es in den in Anführungszeichen heiligen Büchern schwarz auf weiß geschrieben steht, sondern ganz anders. Da möchte man doch glatt sagen, dann schreibt doch eure dämlichen heiligen Bücher, in denen alles nicht so steht, wie es eigentlich verstanden werden sollte, so um, dass sie zu solchen heiligen Büchern werden, in denen alles schwarz auf weiß so geschrieben steht, wie es verstanden werden sollte. Und die alten heiligen Bücher schmeißt einfach auf den Müll. Gute Bücher sollten nicht interpretiert werden müssen. Sie sollten für ein zehnjähriges Kind leicht zu lesen und zu verstehen sein. Gebt uns die gute und verständliche Bibel. Wo ist sie? Aber die Priester und sonstige Geistliche können sich nicht endgültig darauf einigen, was und wie interpretiert werden sollte. Es gibt so viele Meinungen, wie es Geistliche gibt. Und es ist auch noch unmöglich, aus diesem ganzen christlichen Unsinn irgendetwas Vernünftiges zu gestalten. Es bleibt also alles beim Alten. Die in Anführungszeichen heiligen Bücher sagen das eine, aber man muss das andere daraus verstehen. Hinzu kommt, dass die Bibel relativ einfach zu deuten ist, denn dort wird die Lüge nicht in reiner Form vermittelt, sondern immer mit der Wahrheit vermischt. Deswegen kann man auf der einen Seite der Bibel das Gebot finden, du sollst nicht stehlen, und auf der anderen Seite, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Es ist alles gut durchdacht, man wählt gerade das, was man braucht. Wenn man auch noch zusätzlich solche Aussagen hört, dass die Bibel angeblich in verschlüsselter Form geschrieben wurde und muss somit dekodiert werden, weil es nur für einen bestimmten engen Kreis an Eingeweihten verständlich ist, dann möchte man den christlichen Geistlichen die folgende Frage stellen. Hey Leute, wenn die Bibel nur für wenige Auserwählte verständlich sein soll, warum habt ihr dann dieses Buch in Millionenauflage gedruckt? Behaltet doch diese Bibel für 500 Auserwählte die dieses Buch deuten und verstehen können, und händigt uns eine verständliche Version der Bibel aus. Wo ist denn diese entschlüsselte Bibel? Zeigt sie uns! Druckt diese für alle Menschen verständliche Bibel in Millionenauflage und verteilt sie. Dann könnte man dieses Buch mit gutem Gewissen als die dekodierte Bibel betrachten. Man sollte aber nicht denken, dass solche demagogischen Methoden ausschließlich dem Christentum zu eigen sind. Sie sind allen abrahamitischen Religionen, allen Lügnern und allen Betrügern zu eigen. Dieses Video möchte ich mit folgenden Worten abschließen. Im antiken Rom gab es einen Dichter namens Virgilius. Und Virgilius sagte eine sehr interessante Phrase. Indem wir die Götter wählen, wählen wir unser Schicksal. Vor mehreren hundert Jahren haben sich die europäischen Völker von ihren mächtigen arischen Göttern und von ihren Ahnen abgewendet und haben sich für eine am Kreuz hängende Leiche entschieden. Dementsprechend ist auch das aktuelle Schicksal dieser Völker. Es ist an der Zeit, dass die europäischen Völker diese abrahamitische Pest auf die Müllhalde der Geschichte wegwerfen. Es ist an der Zeit, sich wieder seinen Ahnen und seinen arischen Göttern zuzuwenden.